Könnten das Säureablagerungen von dem Dämon sein? Das müsste man sich dann nochmal angucken, dann müsste man wieder zurückgehen. Äh, wenn ihr mir einen Moment geben möchtet, vielleicht kann jemand, der weniger auffällig ist als ich, schon mit den auskundschaften? Das tue ich gerne. Ich hoble eh gerade etwas. Ich meinte Herr Diamantes, aber er sagt jetzt nicht. Ja, ich, ich, ich ziehe erstmal in das Fernrohr und schaue mir die äh, Wachtürme an, ob da überhaupt besetzt sind in so einer Piratenstadt. Also du siehst, ähm, das sind 1, 2, 3, 4, 5 5, die außen besetzt sein könnten Es sind aber nur zwei besetzt und zwar mit einer Person Also da wird sehr sporadisch nur kontrolliert äh, In einem der, äh, der Stadttor, also da ist so ein Stadttor, da sitzt einer drin Und äh, ganz oben bei dem nächsten, da sitzt auch einer dran, der, der schläft aber also der hier? Genau, der und schläft und der andere, der, der schläft nicht, der äh, äh, guckt sich ein bisschen die Straße an, ist aber relativ gelangweilt. Okay, dann äh, welcher wird das sein? Wahrscheinlich der hier, weil der hier so mehr Überblicken genau, kann, ne? Genau. Okay. Wenn die überhaupt besetzt sind, was ja auch nicht selbstverständlich ist. Äh, aber aber lieber nicht drauf ankommen lassen. Augen, Augenblick noch. Ja? Wirklich viele Beobachter haben wir nicht, aber einer scheint wohl gelangweilt dort oben im Turm, auf der anderen Seite des Flusses. Direkt der nächste Turm zu sein. Der scheint immer mal wieder hier rüber zu schauen, aber Und nicht wirklich doch. aufmerksam. Die anderen Türme sind nicht besetzt, nur eins am Stadttor. Äh, aber der scheint äh, die Aufmerksamkeit gar nicht in diese Richtung gelegt zu haben. Nun, dann sollten wir uns erstmal hier am aus auskundschaften, ob wir irgendwelche Spuren finden, ohne gesehen zu werden. Vielleicht gibt es Hinweise. Ich glaube, auch den ja, Fluss äh, zu überqueren wäre kein Spaß bei diesen Temperaturen. Wir sollten uns sicher sein, dass auf dieser Seite nichts ist. Oh, wir können da doch einfach drüber laufen. Das macht gar keine Schwierigkeiten. Ja, Elf, bleib du mal hier. Ich glaube, mal seppet hinterher hinterher nicht, dass er noch mehr Schlangen findet. Oh, na naja, gut. Hey, nun, wenn ich mich recht ersehne, ist er hier. Es hängt da nicht in Bäumen sogar. Hat er sich abgesetzt oder kommt das von dort aus in die Luft? Hm. Also, wenn du stark hier eine Weile durch und. Untersucht mal den Gestalter. Da versuche ich mir eine Quelle zu finden, die ihn nicht frisst. Wenn ist noch Basilisk kriegt, gehe ich wieder. Äh, also es stinkt auf alle Fälle und die, die Quelle zu finden sollte wohl auch gar nicht so schwer sein. Ihr dürft trotzdem alle gerne mal eine Fährtin suchen Probe würfeln. Ähm, aber mir hat schon eine gewürfelt. Ich und auch, ich, ich habe <lacht> Schlangenspuren entdeckt in dem Schlangennest. Also hier sind definitiv Menschen durchgekommen, sagt er, während er da steht, wo ihr gerade langgelaufen seid. Und da hinten waren Schlangen. Kannst du dir das vorstellen? Ja, vorstellen kann ich es mir sehr gut. Also Zulamin, dir fällt wohl auf, dass es auch in diesem Waldstück ähm, die eine oder andere Fläche gibt, die auch schneefrei ist. Und äh, das liegt dann nicht unbedingt an Schlangennestern. Viel eher sieht es wohl daran aus, dass die Schlange äh, auf diese wärmeren Region gekrochen ist, um sich dort dann ihr Nest zu bauen. Und um damit dann eben auch diese, diesen Winterschlaf oder Winterruhe dann zu vermeiden. Und ähm, wenn du dich in dem Wald ähm, nach diesen schneefreien Sch ähm, Stellen umsiehst, dann wirst du wohl herausfinden, dass es kleinere oder größere Metallstückchen gibt, die wohl im Zentrum dieses schneefreien Areals liegen. Euer Gedanke war nicht so schlecht, mir. Äh, vielen Dank. Verdammtes Gift. Das tut immer noch völlig weh. Ja, seid beim nächsten Mal vorsichtiger, aber ihr hattet vollkommen recht, dass diese Wärme irgendwo herkommen muss. Da sind noch mehr von diesen Flecken. Ich hoffe, dort sind nicht auch Schlangen, aber schaut einmal, Serpentilio, ihr sagtet doch irgendetwas von Metall. Metallischen Ausscheidungen? Hey, oh, was? Einen Moment, ich muss hier noch... Irgendjemand ist hier vor uns durchgekommen. Und dann nach uns. Ein, zwei, weil genau auf denselben Weg. Äh, lasst das gut sein. Könntet ihr euch die ja, Metallklumpen Metall ansehen? Metallklumpen? Ey, lasst ihr das sehen. Es kann doch so schwer gar nicht sein. Metallurgie? Äh, bedeutet Hüttenkunde. Hüttenkunde habe ich. Gibt es nicht noch was anderes? Boah, ich stopp sowieso nicht. Und nein, Metallurgie ist Hüttenkunde. Hüttenkunde, Hüttenkunde Hütten, anbieten. Hm, Ja, dieses definitiv Metall. hervorragend Wird mir sein in der richtigen Umgebung sein. Sogar ein rostiges Metall. Nun, wenn es. Das ist schon war. wieder zu viel der Info, weil dann weiß man, dass es Eisen sein muss. <lacht> das, das alles kann rosten. Nein? Du das ist DSA. eine frage Keine, keine Frage. Kupfer kann auch rosten. <lacht> ja, äh, du, du, du, du, du, du hast es nicht oder was? Ich habe auch im Grunde wenige Würfeln, aber... Ja, das ja mach, kannst du dazu rufen, mehr halt klar. Ja, nicht ja. halt gut. Ja, rostiges Metall. Hm, mir unbekannt. Kenn ich nicht. Nun, ich denke, es ist nicht so wichtig, was für, um was für ein Metall es sich handelt. Aber wenn es immer noch warm ist, dann, dann muss es entweder... Nein, das macht keinen Sinn. Es kann nicht vor kurzem erst hier zu Boden gegangen sein. Denn sonst hätten sich die Schlangen es nicht dort gemütlich gemacht. Also muss es schon sehr lange hier liegen und auch sehr lange heiß sein. Und das bedeutet, das wir es mit etwas Übernatürlichem zu tun. Es könnte Unmetall sein. Das heißt aber, wir suchen an der richtigen Stelle. Das denke ich ja, auch. Aber wenn ihr, seht ihr noch irgendwo einen anderen vor diesen Punkten? Weil dann laufen wir einfach den Punkten hinterher. Ja, das das ich, ihr, seht da drüben ist noch einer. Und das da weiter oben könnte auch noch einer sein. Vielleicht sollten wir dieser Spur einfach folgen und sehen, wo sie uns hinführt. Ja, ein exzellenter Vorschlag. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Fast als hätte ich das gerade die gleiche gesagt, aber lasst mich mal vorgehen. Ja, du weißt das auch, wie das mit den Magiern ist. Sie nehmen sich gerne Ideen von anderen und geben sie als ihre eigene aus. Ich würde mir derweil halt mal dieses Stück Metall einstecken, also Tourentwicklung in meine Tasche stecken. Oder Rucksack, Junge. Ja. ja, Fingerfertigkeit. Oh, ich, ich, ja, ich <lacht> ja, passt. nicht an ich hab mit, einen, schon mit einem Taschentuch. Und wo, ja, okay. das wollte einfach okay. gehen. Ja, okay. Du wickelst das in ein Taschentuch und äh, schickst es dann in die Hosentasche oder wo? wo in den ist? Rucksack. In den Rucksack. Okay. Und äh, ja, äh, eure Fährtenkundeprobe ist halt nicht so ausgereift, aber ähm, wenn ihr euch dann beliebig lang in dem Waldstück aufhaltet, ohne weiter für Lärm zu verursachen, könnt ihr dann äh, eine Stelle finden, die ebenso sehr schneefrei ist. Vor allem fehlt hier wohl ein Stück vom Boden. Es geht da wohl einen leichten kleinen Krater runter. Hier ist der Gestank besonders groß. Ähm, allerdings ist das hier kein Loch mehr. Das war vielleicht mal ein Loch, Irgendjemand hat hier wohl mit äh, besonders viel Gewalt äh, so etwas wie ja eine Wand nicht, eine Tür wohl auch nicht, aber rostiges Metall davor geschoben. Es gibt noch einen kleinen Spalt. Ob der reicht, dass man sich da durchquetschen kann? Hm, also Rafim wird schwierig haben. Hm. Das war wohl einmal der Tunnel. Erfordern, dann sind wir ja exakt da, wo wir wollten. Ihr seht ihr, ich habe uns zielsicher zum richtigen Ort geführt. Gut, Sepetilio, kriegst du das auf? Äh, wie machen? Nun, dieser Metallklumpen ist ein klein wenig im Weg. Vielleicht könnte ich mich hindurch zwängen, aber ich glaube nicht, dass wir ohne Rafim in die Festung wollen. Nun, warum äh, nehmt ihr denn nicht einfach die Metallklumpen und äh, schiebt den woanders hin? Wir wissen immer noch nicht, ob es unmetall ist. Ich sollte vorsichtig sein, das anzufassen. Lässt dich unmetall mit Magiekunde erkennen? Fragezeichen? Ja, dafür habe ich dich ja eben eine hüttenkunde werfen lassen. Okay, machen wir es uns einfach. Odem. Wenn es unmetall ist, ist es magisch. Ich muss nur eben werfen, Sekunde. Haben jetzt hier die EFG wenn... M o, oh, N, O Meister ist dieses Metall magisch Wow, da hast du auch echt nicht viel übrig, ne? sich das für Nerds ähm, Also, ja, es sind leichte Risse oder Haarlinien, die sich da durchziehen ähm, Das Ding ist wohl eins der transferischen Metallur Also eins der, eins der Metalle, eins der Unmetalle, ja nun gut, lasst mich ja einen Moment lang nachdenken. Gucken wir mal auf ganz. Hm? Okay. Wenn ihr es denn unbedingt wollt, trete deine Stelle zur Seite. Rafim, kommt doch bitte mit, damit ihr es dann fortjobsen könnt, ja? Ähm, natürlich. Und dann gehen wir hin. Und dann, dann schreiben wir da das Fall, schreiten das schreiten einmal ich. in einem Halbkreis drum und malen sehr, sehr schmal äh, einen, einen, einen Halbkreis darum und dann zaubern mir der ganz entspannt und elegant ein Nilogravo drauf. Ja? Ah. Ja. Lassen wir uns Zeit für, stehen wir ein paar Minuten im Wald rum. Sollte jetzt nicht so schlimm sein, außer wenn wir den E10 langsam abfrieren. Könnte am Gift liegen, könnte die Kälte sein. Wer weiß das schon so genau. Lassen wir uns Zeit, damit wir es nicht versauen. Denn wir werden heute maximal beschissen. Das fand nicht bitter nötig, aber trotzdem. So, wenn ihr denn einen Moment, wenn ihr stupst, das dann, setzt halt den Stab dann drunter in die, genau das Zentrum dieses Halbkreises, das er gemalt hat, also den, wenn dann mal das Höhepunkt, die Mitte halt, und hebelt den, den Stein so ein bisschen nach oben und der schwebt dann ganz leicht nach oben in dieser, dieser Säule der Schwerelosigkeit, wenn ihr dem bitte einen kräftigen Schubs zur Seite geben möchtet, mit Handschuhen oder so. Ähm, nee, ja gut. Und ich würde mit meiner Waffe das Ding anschubsen. Ja, und, und dann, dann anschubsen, fällt dann, dann dann dann einen er einen Schritt weiter an der anderen Seite wieder raus. also genau, und tut der ein bisschen und äh, mit all der brachialen Gewalt, die dieses äh, Unmetall wiegt, gräbt es sich äh, wieder natürlich knirschend in den Boden. Und äh, ja, also, also, trotz dessen, dass es. Also, Sicherlich ist es schwer, aber es gräbt sich unnatürlich weit in den Boden hinein, bevor es dann äh, stoppt. Auf der äh, Schneefläche ist es vielleicht noch nicht komplett. Zumindest äh, seht ihr jetzt auch, wie weiterer Dampf aufsteigt und äh, irgendwelche Gase sich da ausbilden. Blicke zu Laminan. Bitteschön. Exzellent. Ich würde applaudieren, aber nun ja, keine Aufmerksamkeit und so. In eine absolute Verschwendung, meine Künste. Ja, der Gang, der jetzt vor euch liegt, ist äh, ganz grob ähm, vier Meter im Durchmesser und ähm, rund möchte man nicht meinen, aber schon gefräst von irgendeinem Wurm. Das deutet gerade mit dem Vorwissen auf den Akku vorbei. Gut, dann würden wir die schwarzen Köche irgendwo im Wald zurücklassen oder dass die hier möglicherweise Empfang äh, Gefangene in Empfang nehmen können? Tja, ganz wie ihr mögt. Wir begleiten euch auch. Aber wir können ja auch so etwas ja ein Basislager aufschlagen. Rafin, was meinst du? Möchtest du sie drinnen dabei haben? Naja, also, meine eigentliche Hoffnung ist ja rein raus. Nicht den ganzen Laden stürmen. Ich würde sie hier lassen. Dann sichern wir ab, damit ihr nicht in den Rücken gefallen werdet. Schickt vielleicht ein paar Speer für den Fall, dass wir umdisponieren müssen und auf irgendeinem anderen Weg mit den Gefangenen aus der Festung kommen. Aber wir versuchen, euch wieder hier zu treffen und euch die Gefangenen zu übergeben. So machen wir es. Ihr wisst, wie ihr das Lager anzuordnen habt. Und haltet ein Auge auf die Wachtürme. Zwei von denen sind besetzt. So, verstanden. Tja, und was machen wir mit mir? Oh, ihr seid ein Held, Kalfater. Ich denke, die Befreiten in Sicherheit zu bringen, ist eine wichtige Aufgabe, die ich euch übertragen kann, oder? Also, Mockwittert. Dulamin sieht ihn verständnislos an. So, Mock wieder Könnten wir? Du Dulamin nickt vorsichtig. Gut, dann äh, wollen wir mal. Okay, wer ist der Erste? Muss nicht. Ich natürlich. Auf Wie sind die Lichtverhältnisse in dem Tunnel? Ähm. Eigentlich ich glaube, gar nicht. Es sei denn, du machst eine Fackel an. Also, Stabfackel, mir egal. Sollte, ist gar nicht. Sollte ich vielleicht eine Stabfackel entzünden oder waren wir dadurch unsere Feinde vielleicht vor? Wir sollten da nicht ohne Licht durchmarschieren. Entweder eine Stabfackel oder so eine Fackel, Laterne. Scheißegal, wir brauchen Licht gar mein also Ich kann ja sehen. Also vier Messer am Durchmesser, ja. Gut, dann nehme ich den Bären mit. Hab ich den. Ich Mira sag, dürfte vermutlich sogar besser sehen als ich, oder? Also äh, wenn es dunkel ist. Mira hat ne, als Bär eine dunkle Sicht, ja. Wie gesagt, ich will werden die Stabflacke entzünden und mich direkt hinter äh, Raffins breiten Rücken stellen, aber so, dass äh, das Licht an ihm vorbei reicht vielleicht dass für einen Schatten wirft auf ihn, also durch ihn. Ja, so also vier Meter, ne? da, kann, da könnt ihr euch auch nebeneinander äh, eins, zwei, drei, da können sogar vier Helden der ja, ja, im Durchmaß, sich, also ne? <lacht> zwei, zwei, zwei Helden nebeneinander, das geht auf alle Fälle. Weil der erste Box dürfte dann Rafi, und nicht mich. So, wie ja, ein gelernt. Mädchen, wir laufen vor, ne? Die anderen, die sind ja auch so leicht, ne? die fallen ja um. Und dann möchte ich mal hier durch Maschine und noch irgendwas schauen, wie ich nach oben komme. Ich will auch ja. meinen Säbel ziehen, vielleicht, um vorher, vorher zu sagen. Weil wir gehen in feines das. Land. Ich möchte ja, ja man Schatten halten. Natürlich auch mit der Abalone im äh, Anschlag und läuft dann von der linken Seite äh, von Serpentilio hinter Raphim die äh, glimmende Zigarre, die natürlich auch immer ein wenig Licht abwirft. Und... Äh, Zielgerichtet nach vorne gerichtet. Äh, ja, schon mal eine Initiative Probe würfeln? Und äh, ja, noch bevor ihr dann allesamt verschwunden seid, ähm, seppetilio als du dein Nihilo Grabo gezaubert hast, äh, dann sind dir wohl an der Unterseite dieses Metallstücks, also auf der Innenseite des Gefängnisses, sind dir nicht Kratzspuren aufgefallen, aber blutige Handabdrücke. Ähm, oder verschiedene blutige Handabdrucke, auch als ob jemand dagegen getrommelt hätte, mh, aufgefallen. Die sind jetzt natürlich wieder verschwunden, dadurch, dass die Unterseite wieder sich in die Erde gegraben hat, aber da sind wohl einige an dieser letzten Hürde gescheitert. Ich möchte noch einmal, Kapitän, Jörg, meine Vermutung zum Ausdruck bringen, dass diese Route nach Ihnen bzw. nach außen vermutlich wohl bekannt ist und wir uns auf der Ihnen seid auf Gesellschaft einstellen können, ne? Ja, davon gehe ich aus. Aber nun, dieser Stein war ja jetzt auch nicht ganz leicht wegzuschaffen. Nun, ich nehme an, er war mit Absicht als blockierendes Element für etwaige Geflüchtete dort aufgestellt. Ja, aber ich denke trotzdem, dass sie nicht so dumm wären, den Gang unbewacht zu lassen. Genau, das meine ich. Bekomme ich bitte von Rafim eine Schleichenprobe? Natürlich. Was zwar nicht explizit gesagt, dass du schleichst, aber ihr wollt äh, prinzipiell Licht vermeiden. Äh, wollt ihr jetzt auch nicht äh, äh, Licht lautstark hat, durchgehen? Das doch, wir haben, hat, hat doch die stadt Ja, gemacht, ich, sagst, ich führe Worte Mira eins. sicher. Wir beide sind Jäger in der Nacht. Doppel 1, alles klar. Dann verzichte ich auch weitere Schleichenproben von allen den anderen. Und äh, dann kannst du... Der Gang geht, nachdem du sicherlich 100, äh, 200 Schritt gegangen bist, leicht nach oben, bist du dann am... Ende des Loches stehst über dir. Grob äh, zwei Meter müsstest du nach oben greifen, kannst du den Holzboden erkennen. Da ist wohl ein gewaltiges Loch reingerissen, wohl von dieser wurmartigen Kreatur, ähm, die die Magier beschrieben haben oder auch der Andergaster. Und äh, du siehst, dass da schummriges, äh, leichtes äh, Licht durchkommt und auf der anderen Seite hörst du eine brummige, pfeifige Stimme, die wohl äh, irgendwas singt. Nö, ja, sie sind hier. Wir müssen jetzt da hoch. Dann muss ich die Stabwackel wieder löschen. Also ist das vier Meter hoch oder zwei Meter hoch? Zwei Meter. Also, also ich kann da äh rausgucken. Wie du ja, die anderen wohl nicht. Ich möchte äh, einmal du, da rauskommen. Äh, ja, du bist groß genug. Äh, du spähst einmal rüber und kannst sehen, wie wohl. Äh, es gibt da eine Treppe, die, äh, die nach oben führt. Kurz davor siehst du einen ziemlich gelangweilten Schwarzoger. Äh, sicherlich mehr als drei Schritt groß. Äh, der da wohl mit einer riesigen, mit einem riesigen Streitkolben sitzt. Und äh, er singt und das ist. Er hat da wohl verschiedene Schädel, die da aufgestellt sind und ähm, schlägt dann über, über deinen Kopf hinweg immer mal wieder diese Schädel äh, mit diesem großen Streitkolben. Die zersprengen und zersplittern größtenteils, aber du kannst auch sehen, äh, dass wohl der, der Hauptteil äh, gegen die Wand auf der anderen Seite gepfeffert wird und da dann irgendwelche Tonkrüge zerschlagen werden. Also so eine Art Golf, die er da wohl betreibt. Ja, ich würde mich wieder runterbeugen. Ich habe unseren Freund gefunden. Ähm... Also, der Schwarze ist da. Wir haben hier zwei Optionen. Wir springen hier raus, stürmen ihn an und hoffen nicht zu sterben. Hat jemand einen besseren Vorschlag? Nun, ich könnte für etwas Ruhe sorgen, da der Kampflärm nicht nach außen dringt. Wenn du für Ruhe sorgen kannst, dann kann ich ihn auch ganz einfach erschießen. Äh, Oger sind maximal dumm. Wir können ihn auch ganz einfach verzaubern. Das ist der Schwarze auch dieser ist maximal dumm, vertraut mir. Ey, okay, aber nochmal zu Verständnis, es gab hier mehrere Schwarzoger, nicht nur einen, ne? Nee, das ist der Schwarzoger, den der Sphärenschänder hier gelassen hat. Groß also. Der Adel mir ist Vorschlag sehr gut. Wir sollten auf keinen Fall die ganze Festung alarmieren. Ja, wenn ihr es leise machen könnt, dann kann ich ihn einfach im Bolzen zwischen die Stirn. Dann eher vor nicht lange diskutieren, ne? Ja, ich würde an Silenzium wirken, ähm, Du denkst, an das laute Aussprache hier eine Komponente ist, vielleicht solltest du die wegmodifizieren. Das wäre eine plus 7 schwer, das wird schwierig. Ist eine Plus-4 für dich, weil du sie halbieren darfst. Du bist ein Kampfmagier mit 25.000 Abenteuerpunkten. schwierig. Das ist schwierig! Außerdem kannst du kann dir ja Zeit ja, ja, lassen, Silenzium ja. dauert jetzt nicht so lange. Ich glaube, äh, äh, Sprach ist eine Kernkomponente, das so ist eine 7 plus 7 Modifikation. Mark, die gildenmarker Tradition hat keine Kernkomponenten. Ich glaube, die Reichweite ist drei Schritte, müssen wir nachgucken. Stellt mir so in, dass nur eher, ob vielleicht der Raum betroffen ist. Also, ich weiß nicht, der Raum ist vermutlich geeicht, oder nicht? Der Raum ist geeicht, ja, ja. Also, wenn du jetzt drei Meter um uns rum, dann machst du im Prinzip das Loch leise. Der Typ ist 25 Meter von uns weg. Um ein Loch aus kann, kann Dings hinein. Dann müssen du schießen. Der sitzt den das Ding jetzt zwischen die Augen und dann sind wir ihn los. Genau. Ja, ähm, soll ich trotzdem rausklettern, während Diamantes schießt, damit wir nicht alle in dem Loch hocken. Jemand muss mir hochhelfen, damit ich überhaupt schießen kann. Stell dich halt auf Miras Rücken. Mira, mein Schatz, komm mal hier vorne hin. Ja, stell dich mal dahin. Ja, mein feines Tierchen. Da ist doch ein bisschen was von dem schwarz Du weißt, was dann beritten ist, Das ist ja nicht mein Problem, sondern seins. Was war das? Ja. Es sind sieben Schritte. Es hätte wie Schritt Radius. Ich will nichts sagen, Freuer. Wir müssen jetzt hier was machen. Also ich kletter jetzt raus. Ja, Junge, schieß einfach. Uh, ich habe keine Ahnung, wie die Regeln zum berittenen Schießen das sind. Wir sind das wenn mich nicht täuschen. Mach einfach eine Reitenprobe jetzt. <lacht> Nein, es ist keine Reitenprobe, es ist nur erschwertes Schießen. Uh, aber ne, entweder Rafim äh, würfelt eine Probe, dass sie stillhält, oder ich würfel eine Probe, nee, dass sie stillhält. Das jetzt nicht dass... zum Stillhalten. Der hat geknurrt, äh, der schwarz weiß, dass ich da sei. Jetzt würfel einfach deine Scheißprobe und wir rechnen hinterher aus, wenn es in Frage steht. Na, richtig, schieß ihm okay. ins Gesicht. Ja. Alles klar springst du jetzt auf den Rücken von Mira auf den Sattel und dann stößt du dich ab und schießt halt während du noch äh, in der Luft bist. Richtig, also ich brauche mindestens Ich brauche brauch eine Kampfrunde, und ich will eine zusätzliche Aktion ansagen, um ihn ins Auge zu schießen. Es ist plus zwei für entstehendes Realität, dieser Zuschlag gilt nicht für Armbrüste und Torsionswaffen. Ah, da heißt es ist es doch schon. Das heißt, das. du willst da oben. Du willst oben auf der Kante stehen bleiben und dann, hm. nachdem du gezielt hast, schießen. Ja, ich äh, möchte eigentlich noch auf Miras Rücken stehen bleiben, die Abalone ja. mit dem drei Bein hier oben auf der Kante absetzen, sodass ich nur halb rüber gucke. Und äh, da, von da an nehme ich mir dann äh, die Kampfrunde und schieße. Gut, der äh, Schwarzoger würfelt auf seinen Fernkampfwert und äh, würde dir gerne einen Schädel ins Gesicht schießen. Und das schafft er auch mit der 12. <lacht> <lacht> <lacht> Und äh, ja, während du mit dem Kopf nach draußen kommst, ähm, er wurde gewarnt, er hatte den Schädel sowieso schon liegen, uh, kannst du sehen, wie der menschengroße Schädel direkt auf dich zutrifft? Moment, warte, warte eine Sekunde, von was wurde er gewarnt? Ich dachte, wir hätten uns silenzialiert. Geben nee, noch nicht? Doch, der Wurf liegt doch. Ach, gewurfelt, er wurde schon, okay, gut. Deswegen frage ich mich auch okay, gleich, wovon wo er gewartet hat. Von mir auch schon. Von Miras Knurren, ja. Ja, okay, aber er kann es ja nicht knurren. <lacht> gut, gut, gut. Dann hast du no noch, und noch. Dieser Schuss wird auch du ungedämpft dadurch. Ja, gut, aber er merkt ja, dass er beschossen wird dann. Also. Ja, dann, aber dann hat er das Ding schon in der Rübe. <lacht> ja, richtig. Gut, Schieß gut, gut. Okay, ich dachte, der Silenzium läge noch nicht. Das habe ich nicht gesehen. Habt ihr ja Glück. Weil ich habe so das Knurren von Mira dann. Ist alles verstanden. So, jetzt gebe ich ihm Diamantes. Diamant Achso, du hast schon. Ich habe schon gewürfelt. Es äh, kommt nur auf die Entfernung an, aber es könnte trotzdem getroffen sein. Und dann schauen wir mal, das sollte die geringste Distanz 20, sein. 22. 21, das sind äh, die zweite Distanz. Also nah, noch nicht sehr nah. Das heißt plus minus 0, keine minus 2. Äh, ich bekomme eine, eine 2er Erleichterung durch meinen Entfernungssinn. So wie ähm, eine, äh, ich zählt das als großer Gegner? Das ist ein großer Gegner, ja. Dann kommt da wieder eine Plus-Minus-Null drauf. Äh, dann sind wir momentan bei Minus-Zwei. Ich habe einen Schuss ins Auge angesagt. Das ist eine plus 20, die ich halbieren darf, weil ich Meisterschütze bin. Äh, das heißt, wir sind auf plus 8. Ähm, kommt da noch irgendwas hinzu? Es ist kein Steilschuss. Es ist äh, Plus-Vier wegen vom Rücken aus. Äh, habe ich Bewegung. das richtig verstanden? Du bist in der Bewegung. Deswegen würde ich dir da nochmal... Also, hat das eine Bewegung drin? Uh, na ja, hier raufklettern ist maximal Bewegung und sobald ich hier oben bin, muss ich mir sowieso eine Kampfrunde Zeit nehmen, also eigentlich nicht in der Bewegung. Okay, genau. Aber dann kann er dich doch eigentlich auch abschießen, dann weil er guckt er in unsere Richtung und wenn du eine Runde wartest, ja, dann... Ja, das, das kann er, das kann er. Ich nehme den Schädel gerne an. Ja, okay, dann äh, halbiere ich einfach mal den Schaden, äh, einfach aufgrund von der, warte mal, was eine Entfernungsmodifikationen? Gibt es da noch irgendwas mit dem Schaden? Nee, ne, Äh, was ist denn für eine Waffe? Er hat Menschlicher Streit Schädel. Streitkolben und er schießt jetzt diamantesten Schädel ins Gesicht. Äh, sagen wir, das zählt wie eine Wurfkeule? Was für einen ja. Wert hat er denn in Iman-Spiel? Also ja genau, es wäre <lacht> eigentlich immer ein Spiel. Äh, immer ein Spiel da ist werfen, nicht, nicht äh, schlagen. Doch, du hast Schläger. Klar ja, du nein, immer spätestens noch mit den Netzen. Nein, du hast Schläger und Cocktail. Okay, da, Sagen wir, hat die, hat die Entfernungsmods von der Wurfkeule? Oder? Also, der Streitkolben macht 3W6 plus 9 bei ihm. Ich würde einfach mal halbieren, ähm, weil es einfach für den Nahkampf die Werte sind. So Dann ist w es doch egal, auf plus 1 oder minus 1 kommt es nicht an. Hm? Ja, genau so. Also, 3W6 plus 9. Ich habe 4 gewürfelt, 4 plus 9 sind 13, halbiert äh, 14, 7. sind 7 tp. Okay, ähm, um, mein Trefferzone würfeln macht keinen Sinn, er kann mich nur am Brustkorb oder Kopf treffen oder Arme. Ich würfel mal, wenn es keine Beine sind, es sind keine, du ja was ja. für die ja, sein, dann er, er, er, er trifft dich halt am Brustkorb. Gut, okay, nehme ich meine beste Rüstung. Und Wunden und so müssen wir da gar nicht raufschauen, für den. Habe ich mir fast gedacht. Das war auch nicht sein Ziel, aber er, er hat so ein, nicht dümmlich, aber ein hungriges Grinsen in seinem Gesicht, und äh, nachdem er den, den Schädel abgeschossen hat, ähm, ja, er, er weiß gerade noch nicht genau, was er tun soll. Er guckt wohl noch, was da so hinter dem Loch alles kommt. Ähm, und er geht dann die erste Kampfrunde sieben Meter auf dich zu. Ja, super. Dann ist er in der nächsten Kategorie. Ja, ist ja kein und ich Problem. mache Poloschaden. Ja, ist okay.